hallo liebe weggefährten herzlich willkommen zu meinem neuen youtube video ich nehme euch heute mit in mein revier für hunde ja es ist schon einige jahre her, tatsächlich über 20 jahre dass das revier für hunde von mir ins leben gerufen wurde kommt mal mit ich zeige euch mal so ein paar kleinigkeiten die sicherlich interessant für euch werden wie ihr hier seht bewegen wir uns jetzt richtung eingang hereinspaziert hier vorne seht ihr wie im kindergarten die leinen der hunde hier hängen also alle leinen von den hunden die heute im revier sind die hunde werden morgens gebracht und abends wieder abgeholt und verbringen hier ihren hündischen tag mit artgenossen diese türe muss immer geschlossen werden weil wir hier ein Schleusensystem haben, damit wenn hinten irgendwann mal vielleicht ein Hund durchflutscht, dass er hier nicht weiterkommt. Nur mal für euch zur Information. Wir haben ja sowohl Waschküchen als Einliegerwohnungen, Seminarräume. Ach komm, ich nehme euch mal mit zum Seminarraum. Der war übrigens letztes Jahr komplett überflutet. Auf zwei Meter hoch stand das Wasser hier. Und jetzt haben wir, ja, letzte Woche... Alles fertiggestellt. Hier finden Vorträge statt, aber hier empfangen wir auch Kunden. Ein wunderschöner Raum. Endlich ist er wieder schön. Und jetzt überraschen wir Mitarbeiter von mir. Mal sehen, ob die Hunde jetzt bellen. Ich denke schon. Oder? Wenn wir jetzt reingehen, die Hunde bitte nicht anschauen, nicht anfassen und nicht ansprechen. Das sind die drei goldenen Regeln, wenn wir hier mit neun Leuten ins Revier gehen. Kommt mit. Bitteschön. Ah. Ist das schön? Wenn man so herzlich empfangen wird, Da kann es einem doch nur gut gehen, oder? Ach, die Hunde sind natürlich nicht alleine. Da hinten... Ich die Lisa, die kennt ihr, ne? Da steht die Hanna. Hi Hanna! Hallo! Wie geht's? Gut geht's. Was machst du? Die Sonne scheint und äh... Dir geht's gut? Ich überrasche euch gerade so ein klein wenig. Ich habe ja gesagt, ich melde mich nicht an. Und wir kommen rein und alles ist super friedlich. Wie ihr seht, sind hier... Hm, wie viele Hunde sind heute hier? 22 also eine bonsai gruppe eine sehr kleine gruppe wir nehmen ja bis zu 35 oder 40 hunde hier auf und das schon seit über 20 jahren und die hunde werden hier in gruppen ähm, gehalten und äh, können hier ausreichend kontakt zu artgenossen herstellen da hinten liegt die kleine cookie da liegt sie aus mallorca ist jetzt gerade mal eine woche hier meine güte wie man sich so schnell einleben kann. Also, wenn es schönes Wetter ist, dann sind die Hunde natürlich draußen. Kommt mit. Und wenn es regnet, sind sie hier drin. Kommt rein. Das ist eines der Hundehäuser. Und hier halten sich die Hunde auf, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es schneit, wenn es kalt ist. Und auch hier sitzt wieder eine Seele vom Revier. Hi Jenny. Ja, hi. Wie geht's? Gut. Jenny ist wieder mal fleißig, wie immer. Muss ja auch gemacht werden. ne? Übrigens hier. Das war alles überflutet. Ne? In der Flut stand das Wasser bis hier oben. Wir mussten alles neu machen. Hier ist nochmal ein oh. kleines Hundehaus. Kommt mal mit. Also hier können die Hunde sich auch aufhalten. Wir können die Türen auflassen. Wir können die zumachen. So wie wir Lust haben. Die Gruppen eben herzustellen. So, ihr Lieben, wir gehen wieder raus, an die frische Luft, in die Sonne. Ich frage die Hanna jetzt mal, wie lange sie schon im Revier für Hunde ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau. Wie lange bist du hier? Ja, mindestens jetzt schon. Ich Ein Jahr. Ich habe mit meinem eigenen Hund angefangen. Ja. Im Training. Und in der Rezo. Ja. Und dann bin ich hier gelandet. Was machst du hier? Ich Hör mal, mache die Leitung der Hundetagesstätte. Ja, genau, ich weiß das. Aber ihr wusstet es nicht. Genau. Die Hanna ist wirklich für die gesamte Koordination der Hundetagesstätte zuständig. Also die an, an Hanna kommt ihr nicht vorbei. Merkt euch das. Wenn ihr E-Mails schreibt, wenn ihr anruft, ihr landet immer bei der Hanna. In den meisten Fällen. Und jetzt gehen wir gemeinsam auf die Wiese. Geht ihr mit? Klar. Kommt. Zwerge und Riesen. Ich habe ja vor 22 Jahren das Revier gegründet und dann ist es Stück für Stück gewachsen. Also Pfote um Pfote. Ich habe mit sieben Hunden angefangen und jetzt sind es im Schnitt so um die 30. Was ist das Besondere am Revier für Hunde? dass die Hunde hier Hund sein können. Also natürlich gibt es hier Grenzen und Freiheiten. Hier gibt es bestimmte Regeln. Aber die Hunde dürfen hier frei miteinander kommunizieren. Kennt ihr die auch? Das ist die kleine Ola aus Portugal. Ja, neun Jahre an der Kette und jetzt hier. Ich, manchmal habe ich den Eindruck, du bist irgendwie so ein kleiner Mischling aus, aus Dachs oder Marder, Katze, Hund und Erdnuss, naja, wunderschön ist sie. Hier ist sie wieder, Cookie aus Mallorca. Sie ist gefunden worden mit ihren Geschwistern auf der Straße, war dann in Mallorca, auf Mallorca in so einer Auffangstation bei der Christel und da habe ich sie kennengelernt und sie ist sofort in mein Herz gesprungen und die Lisa hat sie dann mitgenommen nach Deutschland, ins Revier für Hunde. Cookie wird nicht weitervermittelt. Cookie bleibt hier. Wie viele Mitarbeiter habe ich hier? Ach, Hanna, das weißt du doch viel besser als ich. Naja, wir wachsen ziemlich schnell. Ja. <lacht> ähm, mittlerweile sollten wir acht sein. Acht? Ja. Okay. Das sind dann Leute, die sind für die Hundebetreuung zuständig, Coaches. Im Büro natürlich noch, super. Wenn ich mir überlege, dass ich ja vor über 20 Jahren als Dogwalker ähm, Hunde ausgeführt habe, dann berührt mich das immer sehr, dass wenn Hannah jetzt hier sitzt und sagt, ja wir wachsen ja immer mehr, es werden immer mehr Menschen hier hinkommen und unsere Philosophie und meine Philosophie leben und das finde ich genial. Das macht mich wirklich glücklich. Ähm, gerade in der jetzigen Zeit bekommen wir echt viele Anfragen und Hannah ähm, hat mir heute morgen noch gesagt, so, es sind so um die, um die 50 pro Tag. Ne? Um die 50 pro Tag. Hm. Früher habe ich mich immer gefreut, wenn ich zwei E-Mails pro Tag bekommen habe. <lacht> heute sind es ein paar mehr, aber ähm, ob es zwei sind oder 50, wir ähm, versuchen immer die Menschen ja, gut zu betreuen damit Sie mit Ihren Hunden den Weg hierhin finden. So sieht das aus im Revier für Hunde. Und jetzt sieht man da hinten wieder zwei, die da toben. Und zack, haben sie wieder aufgehört. Da kommt aber wieder ein kleiner Ganove. Das Revier für Hunde ist für mich ja kein Arbeitsplatz. Das Revier für Hunde ist für mich so ein Ort, ähm, ja, der Mission, also das ist für mich, war ja früher eine Vision und ist jetzt eine Mission und ähm, dieser Ort bedeutet für mich auch zu Hause ankommen, gute Gefühle leben können, authentisch sein, ähm, ehrlich und offen und liebevoll miteinander umgehen und natürlich ganz viele tolle Hunde und Menschen um mich herum zu haben. Das Revier für Hunde ist für mich so ja eigentlich ein ganz ganz magischer Ort. Ein Ort, wo ähm, ich auch immer wieder gerne hin zurückkehre, selbst wenn wir ja, schon mal durch ja, dramatische Einflüsse so ein bisschen aufgehalten wurden, wie letztes Jahr mit der Flut. Äh, Corona hat auch noch ähm, uns äh, so ja, an uns genagt. Aber hier findet man immer wieder die Ausgeglichenheit und die Ruhe. Und für mich äh, bedeutet das Revier für Hunde, mehr als einfach nur ein Platz, wo Hunde betreut werden, sondern hier geben die Hunde den Menschen ganz viel gute Energie. Hier im Revier für Hunde werden die Hunde ja nicht nur betreut, also sprich die kommen wie im Kindergarten morgens hier hin und werden nachmittags wieder abgeholt, sondern wir haben hier auch ganz spezielle Fälle, also auch Fälle, ja, die draußen massive Probleme mit Artgenossen haben. Dann gehen wir in die Resozialisierung, heißt die Hunde benehmen sich draußen, ja wie so Rambos, ne ihr kennt das vielleicht, euer Hund ist vielleicht auch so ein Rambo und wenn er dann frei mit Artgenossen laufen kann, dann geht es ihm deutlich besser und dann zeigt er eben nicht mehr diese unerwünschten Verhaltensweisen. Wir machen das hier Schritt für Schritt mit den Einsozialisierungen und Resozialisierungen. Das heißt, der Hund, der draußen massive Probleme hat, der wird hier so ja, Foto für Foto an Artgenossen gewöhnen und wir schauen uns dann an, schwupps, da kommt einer dazwischen gelaufen, wir schauen uns dann an, ob ähm, der Hund wirklich Aggressionsverhalten oder Aggressionsbereitschaft zeigt oder ob er einfach nur gelernt hat, äh, durch sein unerwünschtes Verhalten äh, sich andere Hunde vom Leib zu halten. Hunde, die draußen unerwünschtes Verhalten zeigen, ja vielleicht aggressiv an der Leine sind, das sind noch lange keine hoffnungslosen Fälle. Man braucht eben einfach viel Zeit, Geduld und Liebe ja und die nötige Konsequenz, um eben auch mit solchen Hunden wieder harmonische Wege gehen zu können. Ich sage ja immer, es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu gehen. Und auch bei Hunden, die eben bei euch draußen an der Leine mit Artgenossen ein unerwünschtes Verhalten zeigen, ja auch trotz dieser Umstände kann jeder Hund wieder ein ganz normaler Hund werden, wenn der, wenn der Mensch ihm die Möglichkeit dazu gibt. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja dann kommentiert es einfach hier unten und ich werde sehen, dass ich euch häufiger mit ins Revier für Hunde nehme. Wir werden uns jetzt noch ein wenig entspannen, so wie die Molly. Einfach mal faul in der Sonne liegen.